Hey Leute, ich bin's Conny und heute spielen wir mal Tower of Hell zusammen mit Roblox. Yeah! Phoenix! Tower of Hell, ich liebe Tower of Hell. Ja, du weißt ganz genau, ey, nicht, du darfst nicht zuerst laufen. Ich muss vorlaufen. Okay. Ja, lauf vor, mach, ja. Mach, mach dein Ding. Ja! Wisst ihr weil, Leute, ich lasse ihm jetzt erstmal so einen 30 Sekunden Vorsprung, dass er auch noch die Möglichkeit <lacht> hat zu gewinnen. <lacht> Danke, Bruder. Es wird ja, jetzt zum Verhängnis Problem. werden, weil der Gewinner muss den Ei! Nein! Ich oh. <lacht> bin auch wenn, wenn ich gewinne, musst du mir 100 Euro zahlen. Und der Gewinner muss dem Verlierer auch 100 Euro zahlen. Genau, also müssen wir uns gegenseitig immer 100 Euro zahlen. Genau, warte, nein. Aber ich werde du gewinnen. mir, nicht ich dir. Für, für die Ehre, ich werde gewinnen. Was ich bin ein Gewinner. -Trip. Sollte man hier lang springen? Ach, ich habe keine Ahnung. Nee, du hättest da drüber springen sollen und dann hier lang. Du schaffst Aber warum ja nicht mehr die erste Du loser. Ja, weil du vorgespielt weißt bist. du, das ist alles Taktik von mir. Ich spiele jetzt ein bisschen auf Zeit, weil in zweieinhalb Minuten ist sowieso vorbei. Bis dahin schaffst du den Tower eh nicht. Mhm. Und ich kann dann in aller Ruhe schon mal den nächsten Tower studieren. Ja, du hast recht. Ah, ich weiß ganze Zeit. Ich hasse Tower of Hell. Warum ist man hier eigentlich Asix? Ja, Tower of Hell ist ein gutes Spiel, das Tower of Hell Hä? Moment. Seit wann ist... die Stages sind anders? Ja, das sind neue Stages, alles. Aber der Timer ist immer noch. Ich verstehe es nicht. Weil die Stages sind anders? Die Stage, ja die Stage hier unten ist anders. Oh, meine ist gleich geblieben. Oh, ja, nur unglück. die unterste Stage ist anders. Hm. Ich schwöre, der hat irgendwas gemacht. Ja, der, der, der hat. Der hat das Warte, Spiel wurde hier Ding die Stage und... hinzugefügt? Ich glaube auch. Die, die war davor nicht da. Ja. Oh, oh Gott. Nein, war's. ich bin oh, an der okay. oberen Stage hängen geblieben. Ich habe das gekauft, die neue Stage unten. Eigentlich wollte ich den Timer verlängern, aber ich habe... Ich habe Verlängern gekauft und dann, dann das fügt einen Abschnitt unten hinzu. LOL. Also, ich habe den Tower noch länger gemacht. Danke, dass du den Tower Alles länger gemacht hast, Felix. Da bin ich echt froh drüber. <lacht> das hat Problem, mich echt Bro. glücklich gemacht. Jetzt brauche ich noch eine Stage mehr. Ich meine, die erste Stage schaffe ich inzwischen. Ich, ich mach sowas gerne. Ja. Bin wenigstens jetzt schon bei der Lavendel-Stage. Das ist die dritte von acht oder so gefühlt. Und Fann ich, ich habe zur grünen Stage geschafft. Nur noch eine Minute, was? Ja, so ich habe doch gesagt, mehr? ich spiele auf Zeit. Das hier ist nur, um ein bisschen reinzukommen für mich. Aber beim nächsten Tower, da werde ich dich so vernichten. Naja, aber warum solltest du auf Zeit spielen? Was, was für einen Vorteil bringt dir das? Weil ich sonst eh verliere. <lacht> das bringt dir kein... Oh, ich bin runtergefallen. Nein! Ich bin, ich bin nicht runtergefallen. Loser, Loser, Loser. Du bist untergefallen, ich habe es rechts gesehen. Bin ja, ganz warum so bin ich da nicht unten? Na, ich wollte nur mal die erste Stage machen, die ich gerade gekauft habe für 150 Punkte. Ja. Du hast 150 ich Punkte, ich habe 29. Jetzt habe ich 56 noch. Oh, ich bin tot. Wie viel Tower of Hell hast du damals gespielt? Ich ich Wo lange ist das überhaupt der richtige zwei. Weg? Ich Ich glaube nicht sehr viel. Ich glaube immer wenn du gewinnst, bekommst du schon irgendwie 100 Punkte oder so. Ja, wann, wann hast wie oft hast gespielt? du gewonnen? Ein Viermal vielleicht. Was? Okay, schnell, schnell. Oh nein, neue Stage. Okay, okay, okay. Ich werde gewinnen! Nein, ich, ich werde Gewinner gewinnen! Ich bin ein Gewinnertyp, du nicht. Du bist ein Verlierertyp. Typ. <lacht> ich ja, ich hab nichts Okay, warte warte warte, warte, warte, warte, äh, okay, warte, warte. Nebenblick verlängern, unverwundbar. Warum kann ich das nicht kaufen? Ich, ich bin bereit, Robux auszugeben. Ich gebe euch, der... nee, euch Geld. Ich will euch Geld geben, Tauropel. Nee, das darfst du nicht. Oh, da wäre extra Zeit gewesen. Das kostet sogar nur 50 von diesen Punkten. Hätte ich die ganze Zeit kaufen können. Aha. Kauf mal ein bisschen extra Zeit, ich werde sie brauchen. Ich brauche sie noch nicht, ich kaufe sie erst, wenn ich sie brauche. Aber die erste Stage war komplett easy, die zweite ist Diese auch Diese erste Stage, die macht mir so viel Struggle. <lacht> die zweite Stage ist straight up einfach hochlaufen und dann hast du die auch durch. Ja und deswegen und nein, du bist sogar, du gerade ah, mal spielen. bei der zweiten Stage. Mhm. Ja. Felix, wie oft bist du schon runtergefallen? Zweimal? Ich habe gewartet auf dich. Locker eine Minute. Was wartest du Hättestand auf mich? Das Platz. ist ein Rennen. Du hast gesagt, warte, warte, warte. Da habe ich gewartet. Okay, das muss ich mir merken, dass das funktioniert. <lacht> ich bin halt ein ehrenhafter Mensch. Oh, oh mein Gott, ich habe den Sprung geschafft. Ich wäre fast gestorben. Ich würde niemals sterben, weil ich bin jetzt bei Movement von uwu Oh nein. Nein! Ach komm <lacht> schon! Ich habe hab mich ich nur gekratzt! Gesehen. Warum kratze ich Mann. mich, wenn ich sowas mache? Du bist ein toter Mann. Felix, warum kratze ich mich? Oh. Ja, solltest mal damit aufhören, Real -Tor. Ich bin der weitesten in dieser Obby gerade. Okay, Und ich bin gerade wieder gestorben. Die erste, Ich sag doch, die erste Stage macht mir struggle. Mhm. Alleine, wenn ich daran denke, dass ich jedes Mal, wenn ich versage, <lacht> nochmal durch die erste Stage durch muss. Ich, ich habe gerade Angst, wenn ich sterbe, dass ich nochmal durch diese Stage durch muss. Oh nein, da gibt's doch schlimmere Stages oben. Ich finde schon. Ich, ich kann das nicht schaffen. Oh, ich kann. bin oh, ja. fast gestorben. Komm, wir wechseln Server. Nee. Please, please. Nein. Nur einmal. Nee, warum sollten wir? Ich will jetzt diese Obie. Ich bin doch nicht gestorben. Ich wechsle jetzt gar keinen Server. Doch. Nee, erst wenn ich sterbe vielleicht. Aber... Diese Stages sind krank. Warum existieren die? Das ja. ist ja auch der Tower ich auf hell noch. und nicht der Tower auf schmusen. Ich sterbe jedes Mal bei der ersten Stage. Danke, ich schaffe die erste Stage nicht, Felix. Oh, bin bei der Felix, wenn du stirbst, musst du auch durch die erste Stage durch. Ja, ich fand die aber nicht so schlimm, ich bin bei dir nicht gestorben. Ja, aber auch nur, weil du kein, weil du Beine hast. <lacht> ja, du hast genauso Beine. Nein, meine gerade... Beine sind entblößt. Tower of Hell hat mir die Hose ausgezogen Weißt du, du das hast heißt, deine Hose noch an Das heißt, wenn du die, Parts, die Killparts So ein bisschen berührst, dann fängt deine Hose Das ab, du stirbst dich direkt, aber ich sterb direkt Weil ich bin aber nackt du hast, du hast mehr Bewegungsfreiheit, du kannst dich viel besser bewegen hier Was für bewegen? Ja, bewegen Kennst du so. nicht den Struggle, wenn du nackt bist und durch Brennnesseln durchlaufen musst? Das ist die erste Stage für mich <lacht> Ich glaube, das ist nicht ganz das gleiche Gefühl. Weil du kannst den Brennnesseln immer noch ausweichen. Du musst es nur wollen. Bei echten sind kann man das auch. Ja, man. Also Anton, wie sieht's aus da unten? Ja, ich, ich sag ja, dieser Server hier zählt nicht. Was? Warum zählt dieser Server nicht? Dieser Server zählt nicht, weil wir keine 8 Minuten vollkriegen. <lacht> okay. Das ist ein guter Punkt. <lacht> oh, also, ich, ich hab's ich geschafft. gewonnen. Ich hab's geschafft. Ich bin jetzt beim Movement. Oh. Ja. Warum bewegt sich das? Die Stage heißt Movement. Deswegen vielleicht. Ich stehe nicht in der Luft, Bro. Warum stehst du in der Luft, Bro? Warum move das so komisch? Du hast noch eineinhalb Minuten. Nein, du hast noch eineinhalb Minuten. Willst du mehr Zeit? Oh. Ich will den Server wechseln. Der Server zählt nicht. Ich glaube, du brauchst keine Zeit. Von mir aus wechseln wir den Server. Leute, Felix hat mich gezwungen, das jetzt zu spielen. Ich habe vor einem Jahr gesagt, ich mag kein Tower of Hell. Das ist absolut nicht wahr. Du hast gesagt, du willst das machen. <lacht> Ja, du sagtest aber Tower of und ich sagte, ich mag das nicht Und dann hast du gesagt, ja, lass Tower of machen <lacht> Ja, weil ich keinen besseren Vorschlag hatte <lacht> Siehst du? Und dann werde ich wieder geblamed für alles Ja, weil du auch schuld bist Ey, du, du bist unter mir, das ist ziemlich peinlich Siehst du? Also ich bin, bin noch bisher Aufstieg. noch vorne, das bedeutet, ich bin immer noch am Gewinnen Ich bin... Nee, ich glaube, dieser gelbe Strich äh, bei mir zählt Ich sehe keinen gelben Strich Ach, der gelbe Strich von mir, da im grünen Bereich Ja, ja, das ist meiner Nee, ich meine den im weißen Bereich Da, wo 100 Punkte daneben steht Den sehe ich nicht, also zählt das nicht <lacht> Leute, schreibt mal in die Kommentare. Seht ihr diesen Strich? Also, ich sehe diesen Strich nicht, von dem er spricht. Schreibt mal eine 1 in den Chat, wenn ihr den Strich seht. Nee, sehen schreibt mal eine 1 in den Chat, wenn ihr ihn nicht seht. Nee, nee, andersrum. andersrum. Nee, doch. Oh, noch, noch nee. 10 Sekunden. Dann kann ich es nicht schaffen. Ja, ich, noch ich, mal ich das schaff hören. das, ich schaff das, ich schaff das. Ja. Vor allem. Noch fünf? Halbe Zeit. Hm? Ja, halbe Zeit. Ach, oh, warum sind die Plattformen so langsam? Hallo? Oh. Hallo? Okay, jetzt geht's. Jetzt geht's los. Ja, je, der der okay, Rest jetzt war jetzt Aufwärmung. Go, go, go, go, go. Der Gewinner kriegt 100 Euro. Von der Hausaufgabe. Warte mal, der Hausaufgabe? Ja, ja. Oh, den kenne ich. Ja, ja, ich weiß. Okay, ich habe ich hab schon beim ersten Sprung verkackt davor. Tja. Ich habe den nicht geschafft. Mich mal. nennt man ein Gewinner. Hier runter. Nee. Oh, Mist, ich kann dich nicht schubsen. Loose Escalator. Oh, nein, nein, nein, das ja. ist so einer. Ja. ja, ja, ja. Einfach die ganze Zeit springen. Ah. Wenn du die ganze Zeit springst, dann kann ja nichts passieren. Ja, und warum sagst du mir das nicht ah. vorher? Du ehrenlos. Du wolltest mich sabotieren, ne? Du hast mir das nicht ich vorher gesagt, weil du mich sabotieren wolltest. Ich habe hab's auch nicht geschafft. Ja, und trotzdem bist du vor Spiel mir. mir ja, ja, lügen Felix. Oh. Leute, schreibt mal, schreibt mal Hashtag Lügenfelix in den Chat, aber ohne Hashtag, weil sonst werdet ihr von YouTube blockiert. Schreibt mal Lügenconny in den Chat. Nein, schreibt mal lügen Felix. Felix in den Chat. Felix würde niemals lügen. Ich bin ein absolut ehrlicher Mensch manchmal. Ey, was soll man da machen? Die, die Stage ist nicht möglich, weil das spinnt immer schneller. Ja, einfach springen. Ja, oh, wenn ich springe, spinnt bleiben. er auch immer schneller und jedes Mal, wenn ich aufkomme, spinnt er mich weiter zurück. Nee, doch? macht er gar nicht. Hat er er gar nicht. Le Leute, ihr habt das doch eben gesehen. Ja, ja, ihr habt das doch gesehen, Leute. Du springst einfach nicht auf den richtigen Parts. Okay. Ich habe es geschafft. Bin jetzt bei abstract. Felix schummelt. Abstrakte Kunst. Ah, ah, oh, ah. die hatten wir schon mal. Das ist eine leichte Stage. Das war die erste von, vom ersten Mal. Hm. Da gab es einen Sprung, der halbwegs ah. schwierig war. Okay, ich bin bei Weichsel Terror. Cool. Gott liebe ich Weichsel Terror. Also ich finde, ähm, ja, du hast recht. Die ne? gelbe Stage ist ziemlich einfach. Oh, wir haben einen Doppelsprung. Wir? Nein, was nein, nicht, nicht, nicht Doppelsprung. Ich habe dafür die Robux ausgegeben, nicht du. Wir alle haben einen Doppelsprung. Ja, aber warum ist das Spiel immer so zu mir? Das ist nett. Ich hätte das gar nicht mitbekommen. Weißt du es nicht gesagt. Ich hab's doch okay, gar nicht schon. gesagt. Wie bist du überhaupt darauf gekommen? <lacht> ich habe auch so den Doppelsprung genutzt. Du Ehrenloser. Nein! Ah! Ey, du hast doch so viele Punkte, kauf mal dass die Killparts nicht mehr killen, danke. Nee, ich glaube, kauf gleich, dass jeder gekillt wird automatisch. Sowas? Kann ich Leute umbringen lassen? Das wäre ehrenlos. <lacht> das wäre so ehrenlos. Hm. Also, ich habe 44 Punkte aktuell, ja. Ich bin weit vor dir. Das ist gut. Wie viel hast du? Äh, 44. <lacht> oh, du bist Du bist bei der vorletzten Stage. <lacht> <lacht> ich hab so rechts gesehen. <lacht> äh, ich gehe zu den Pro Towers. Das ist so traurig. Ist so traurig. Nur die Pro Towers zählen, Felix. Ja, ich bin jetzt bei den Pro Towers. Muss ich jetzt nachkommen? Oh Mann. Okay. Aber wir wollen jetzt die Pro Towers. <lacht> Warum sind das hier die Pro Towers? Was war denn eben an den Towern nicht Pro? Oh, du bist gar nicht bei mir. Ja. Du musst dir kurz nachjoinen. Vielleicht nicht können Pro wir uns war. darauf einigen, dass Tower unmöglich ist und das noch nie jemand geschafft hat. Nee, ich weiß nicht, ob wir uns darauf einigen können. Warum nicht? Aber ich sehe nur gerade die Pro Towers. Die Pro Towers haben sind ein paar viel paar einfacher. Mehr die haben ein paar mehr Stages, aber. Die haben ein paar mehr Stages, aber die Stages sind einfacher. Okay. Fangen wir uns gleich mal an. Weil jetzt haben wir einen neuen weil, Tower. Weil, oh, zurückgesetzt. Ich glaube, bei den Pro Towers denken die, jo, wer einen Wandsprung machen kann, ist ein Pro. Ich denke mir so, nee, diese anderen Minisprünge, da, die machen Pros. Wandsprung? Ja, dass man so um die Ecke springt. Ach so. Ich dachte, was für ein Wandsprung meinst du? Hast du noch einen Wandsprung gemacht, oder was? Nee, tatsächlich noch nicht in Towerfell. Also bei den Pro Towers komme ich viel besser zurecht, was? Oh mein Gott, das ist Lava. Die Stages sind nicht wirklich schwer. Ja. Digga, ich, ich ace hier durch. Ja, man. Tower of Hell ja, Pro Towers sind einfacher als Tower of Hell. Ja, komm, komm, Felix, geh weg, runter. du blockierst oh. meine Sicht. Ich, ich springe einfach dem hinterher, der wird schon. Oh. wissen, was er macht. Ja, ja. ja ich okay, springe den Typen hinter mir her, also, also diesem einen Fetten da. Okay. okay, wenn du meinst. Was denn? Okay, ich lebe. Alles gut. Was Wie denn? schnell bist du gerade nachgekommen? Naja, ich bin einfach nachgekommen, ne? Ich lasse dich mal vorgehen, weil dieser eine Fettsack, der vor mir ist, der ist echt fett und hässlich und blockiert okay. meine Sicht. Okay, sorry. So. Aha. Hast du dich, Anton? Ich hasse dich. <lacht> ich weiß auch nicht, was ich mir gerade dabei gedacht habe. Das zählt nicht, das zählt nicht. Eigentlich war die Stage das auch zählt. easy. Ah ja, das zählt. <lacht> Natürlich zählt das nicht. Natürlich zählt das nicht. Ich will zurück an meine Position. Hä, was soll denn das? Ah! Und vor allem kriegt man da nur 27 Punkte, hä? Ja, Ich habe noch viel mehr Stages geschafft. Nur was weil die Stages einfacher waren? Ich meine, sie nennen sich doch selbst Pro Towers, hä? Nee, Pro, weil für peinlich, wer nicht gewinnt gerade so eine Abkürzung versucht, wie dieser eine Typ, aber ich bin runtergefallen. Die Abkürzung funktioniert nicht. Der hat gelogen. <lacht> so ein Lügner. Ja. ein Lüg Ah! Ich hätte auch weh loslassen können, aber ich dachte mir, das mache ich jetzt. Ja, ja, ich kenne diese Momente, wo man nee, sich der so der denkt, ich mache das jetzt. <lacht> das ist ja auch der Moment, warum ich da ursprünglich gestorben bin. Ich hätte auch Leertaste hm. loslassen können, aber ich dachte mir, ich mache das jetzt. Ja, weißt du, was ich mir jetzt denke? Warte, oh, also, Du hast 35 Robux für Doppelsprung Doppelschwung ausgegeben. Ja, das kostet doch nichts. Nee, du bist dann kann das mir das so nicht. arm, Felix. Ich bin nicht arm, ich will nur dich. Das willst ist meine du freie nicht. Entscheidung. Übrigens, du willst nur nicht. Leute, wenn, wenn ihr unterstützen wollt, dass ich immer weiter so Robux ausgeben kann in meinem Spielen. Und Felix vielleicht auch irgendwann mal. Dann immer schön Robux-Donaten in unseren Roblox-Spielen. Club Based. Ja, okay, Leute, ich würde sagen, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like da, abonniert <lacht> meinen Kanal, abonniert Felix, bis dann und ciao.